Ihr noch Kontakt zu unseren Freunden. Wir haben nicht genug Männer, um die Festung zu nehmen. Also suchen wir einen anderen Eingang oder lassen wir diesen Unsinn und holen uns die Templer. Radcliffe befindet sich in den Händen eines Magisters. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Alexius bittet in seinem Brief ausdrücklich um die Anwesenheit von Andrastes Herold. Es ist ganz offensichtlich eine Falle. Für Streitereien haben wir keine Zeit. Wir müssen uns irgendwie einigen. Ein Magister aus Tewinter kontrolliert Radcliffe und lädt uns zu einer Unterredung ins Schloss ein. Dennoch wollen einige von uns nichts unternehmen. Nicht das schon wieder. Schloss Radcliffe ist eine der am leichtesten zu verteidigenden Festungen in Ferelden. Es hat schon tausende von Angriffen zurückgeschlagen. Wenn ihr dort hineingeht, werdet ihr sterben. Und wir verlieren unsere einzige Möglichkeit, diese Risse zu schließen. Das lasse ich nicht zu. Und wenn wir nicht mal versuchen, uns mit Alexius zu treffen, verlieren wir die Magier und haben eine feindliche, fremde Macht direkt vor unserer Tür. Selbst wenn wir die Feste stürmen könnten, ist das keine Option. Der Einmarsch einer Armee der orlesianischen Inquisition in Ferelden würde einen Krieg heraufbeschwören. Uns sind die Hände gebunden. Der Magister... ...hat uns in der Hand. Wir können nicht einfach aufgeben. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Wir können uns nicht einfach mit einer Niederlage abfinden. Es muss eine Lösung geben. Es muss doch abgesehen vom Haupttor noch einen anderen Weg ins Schloss geben. Vielleicht einen Abwasserkanal oder etwas in der Art. Nicht, dass ich wüsste. Ein Moment. Es gibt einen Geheimgang ins Schloss. Ein Fluchtweg für die Familie. Er ist zu schmal für unsere Truppen, aber wir könnten einige Spione hindurchschicken. Das ist zu riskant. Diese Spione würden den Magister niemals erreichen, ohne vorher entdeckt zu werden. Und deshalb brauchen wir auch eine Ablenkung. Vielleicht den Gesandten, auf den Alexius derart erpicht ist. Trevelyan würde die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während wir die Tevinterane ausschalten. Es ist riskant, aber es könnte funktionieren. Ein Glück, dass ihr dabei Hilfe haben werdet. Kommandant, dieser Mann behauptet, er habe Informationen über den Magister und seine Vorgehensweise. Ohne meine Hilfe werden eure Spione Alexios Magie niemals überwinden können. Also werde ich euch begleiten, wenn ihr gegen ihn vorgeht. Ihr tragt bei diesem Plan das größte Risiko. Wir können euch nicht guten Gewissens befehlen, es einzugehen. Wenn ihr lieber nicht den Köder spielen wollt, können wir uns noch immer um die Templer bemühen. Die Entscheidung liegt bei euch. Kündigt uns an. Die Einladung des Magisters galt Alleinmeister Trevelyan. Die anderen müssen hier warten. Ohne sie gehe ich nirgendwo hin. Mein Lord Magister, die Emissäre der Inquisition sind eingetroffen. Mein Freund, es ist so schön, euch wiederzusehen. Und natürlich auch eure Begleiter. Ich bin mir sicher, wir beide kommen zu einer Einigung, die alle Parteien zufriedenstellt. Und wir Magier haben kein Mitspracherecht, wenn es darum geht, über unser Schicksal zu entscheiden? Fiona... Ihr hättet eure Anhänger wohl kaum in meine Obhut übergeben, wenn ihr mir nicht ihr Leben anvertrauen würdet. Wenn die Großverzauberin Teil dieser Gespräche sein möchte, heiße ich sie gerne als Gast der Inquisition willkommen. Ich danke euch. Die Inquisition braucht Magier, um die Bresche zu schließen, und ich habe sie. Also, was habt ihr mir für sie anzubieten? Ich würde mich viel lieber über eure Zeitmagie unterhalten. Ich fürchte, ich weiß nicht, was ihr meint. Er weiß alles, Vater. Felix, was hast du getan? Euer Sohn ist besorgt, dass ihr in irgendetwas Schreckliches verstrickt sein könntet. Und das aus dem Mund eines Diebes. Denkt ihr etwa, ihr könntet meinen Sohn gegen mich aufbringen? Ihr kommt mit eurem gestohlenen Mal, einem Geschenk, das ihr nicht einmal begreift, in meine Festung. Und denkt, ihr hättet hier die Kontrolle? Ihr seid nichts weiter als ein Fehler. Was wisst ihr über den Tod der Göttlichen? Es war der Augenblick des Ältesten. Und ihr wart selbst seiner bloßen Gegenwart unwürdig. Hör dich doch nur reden, Vater. Weißt du überhaupt, wie du dich anhörst? Er hört sich genauso an wie das Klischee eines Schurken, das man von unseresgleichen erwartet. Dorian, ich gab euch die Möglichkeit, Teil von all dem zu sein. Ihr habt mich zurückgewiesen. Der Älteste besitzt eine Macht, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Er wird das Reich aus seiner Asche wieder auferstehen lassen. Ist das derjenige, dem ihr dient? Derjenige, der die Göttliche ermordet hat? Ist er ein Magier? Er wird schon bald ein Gott sein. Er wird dafür sorgen, dass die Welt erneut vor den Magiern auf die Knie fällt. Wir werden von der boric bis zu den gefrorenen Meeren herrschen. Ihr könnt meine Leute nicht in so etwas hineinziehen. Alexius, das ist genau das, was ihr und ich niemals geschehen lassen wollten. Wir waren uns einig, also warum unterstützt ihr das alles? Beende es, Vater. Wende dich von den Venatorii ab. Lass die Magier aus dem Süden die Bresche bekämpfen und uns nach Hause gehen. Nein, das ist die einzige Möglichkeit, Felix. Er kann dich retten. Mich retten? Es gibt eine Möglichkeit. Der Älteste hat es mir versprochen. Wenn ich den Fehler im Tempel ungeschehen mache, ich werde sterben. Das musst du akzeptieren. Venatori, ergreift ihn! Der Älteste verlangt den Tod dieses Mannes. Eure Männer sind tot, Alexius. Ihr seid ein Fehler! Ihr hättet nie existieren dürfen. Nein! Ein Blut des Ältesten! Wo kommen die denn her? Wir haben einen Sprung gemacht? Interessant. Es ist vermutlich nicht das, was Alexius im Sinn hatte. Der Riss muss uns weggebracht haben. Nur wohin? Zum nächsten Knotenpunkt Arkana Energie? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir in der Halle des Schlosses waren. Mal sehen. Wenn wir noch im Schloss sind, wurden wir nicht. Oh, natürlich. Es ist nicht einfach eine Frage des wo, sondern des wann. Alexius hat das Amulett als Fokus benutzt. Es hat uns durch die Zeit geschickt. Das klingt nicht gut. Das klingt schrecklich. Wie schrecklich genau hängt davon ab, in welcher Zeit wir sind und was geschehen ist, während wir fort waren. Wir sollten uns umsehen und herausfinden, wohin uns der Riss gebracht hat. Dann können wir uns überlegen, wie wir zurückkommen, falls es möglich ist. Was hatte Alexios vor? Nun ja, hier ist meine Theorie. Ich glaube, Alexios eigentlicher Plan war es, euch vollständig aus der Zeit zu entfernen. Hätte er damit Erfolg gehabt, wärt ihr niemals im Tempel der Heiligen Asche gewesen und hättet auch die Pläne seines Ältesten nicht durchkreuzt. Ich schätze, eure Überraschung in der Schlosshalle hat ihn fahrlässig werden lassen. Er hat uns in den Riss geschleudert, bevor er dafür bereit war. Ich habe einen Gegenzauber gewirkt, die Magie geriet völlig außer Kontrolle und hier sind wir. Das leuchtet doch ein, oder? Das alles kommt mir einfach so verrückt vor. Ich will mir nicht mal vorstellen, was das im Gesamtgefüge der Welt verursachen wird. Wir sind weniger durch die Zeit gereist, sondern haben vielmehr ein Loch in sie geschlagen und sie in den Abfluss geworfen. Aber macht euch keine Sorgen, ich bin ja bei euch. Ich werde euch beschützen. In der Halle waren noch andere. Könnte es sein, dass sie ebenfalls durch den Riss gezogen wurden? Ich bezweifle, dass er groß genug war, um den gesamten Raum hindurchzuschicken. Alexius hätte sich selbst oder Felix nicht derart in Gefahr gebracht. Sie sind vermutlich noch immer dort, wo und wann wir sie verlassen haben. In gewisser Weise zumindest. Alexios hat in der Halle einen Ältesten erwähnt. Wisst ihr, wen er damit gemeint hat? Den Anführer der Venatori nehme ich an. Irgendeinem Magister, der nach Göttlichkeit strebt. Es ist immer das gleiche Lied. Lasst uns ein wenig mit Magie herumspielen, die wir nicht begreifen. Sie wird uns unfassbar mächtig machen. Und augenscheinlich spielt es nicht die geringste Rolle, ob man dabei das Gewebe der Zeit zerfetzt. Ich hoffe, ihr habt einen Plan, wie ihr uns wieder zurückbringen wollt. Eher ein paar Ideen. Herrliche Ideen. Wie kleine Juwelen. Was hast es heiligem wie seid ihr entkommen? wir sind nicht entkommen Alexius hat irgendetwas normales nicht sonderlich gut aus, Barry verdammt gut aus ihr seid ebenso Glaub mir die nicht tödliche Version dieses. Zeit zurückbringen, ganz. Das darf einfach sein, wie er es euch vielleicht vorstellt. In den Süden eingefallen. Das herrscht über, mindestens über das, was noch übrig. Alexios ist nicht der, der, sich Gedanken machen müsst. Ich verspreche es euch, Varric. Wir werden dafür sorgen, dass nichts von all dem geschieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr verrückt seid. Verrückt? Wie auch immer. Die Vorstellung gefällt mir. Wir wird sie sich dieser Welt wird feuer zu wasser kehrt zu uns zurück wie gib mir ich, ha ich habe alle enttäuscht sein wenn schon die toten ich bin nicht Sandra, ich wurde nur Und das ist schwer zu erklären. Ich war dort, einzigen Geste ausgelöscht. Vielleicht wir die Gegenwart zurückkehren. Ihr wollt durch die Zeit zurückreisen? Dann könntet ihr dafür sorgen, dass nichts von all dem je geschehen ist? Wenn Dorian recht hat und den Zauber tatsächlich umkehren kann, dann ja. Nichts von alledem wird geschehen. Ich bitte dich, Andraste, lass es wahr sein. Alexius hat sich im Thronsaal eingeschlossen. Dort finden wir ihn. Tempel, antwortet! Niemals! Oh. Erst ...oder ihr... Das war beeindruckend. Zorn ist stärker. Habt ihr Waffen? Sein Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht Nein. Nein. Alexius hat... Es hätte nie kommen sollen. dass ihr so viel durchleiden musstet umkehren wenn wir es war zurückzukehren können wir verhindern. leute sie fürchten gemacht besitzen sie ist gefährlich und unvorhersehbar vor der bresche war nichts was wir getan haben das reicht für euch ist das alles hier unwirklich nur irgendeine zukunft von der ihr hofft dass sie niemals realität wird aber ich habe gelitten. Die und das war real. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt, was geschehen ist, wissen. Zahlt. ihr seid also endlich eingetroffen ich wusste ihr würdet wieder auf. nicht doch ich wusste ich hatte euch nicht vernichtet es war mein letzter fehler war es das wert alles was ihr der welt angetan habt was ihr euch selbst angetan habt aber das spielt nun keine rolle mehr alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Was meint ihr damit? Auf welches Ende? <lacht> Welche Ironie, dass ihr bei all den Möglichkeiten ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Ich ...gekämpft habe. Alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und hätte nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich, euch, uns alle. Felix! Das ist Felix? Beim Atem des Erbauers, Alexius, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut... was er verlangt. Ihr habt ihn nicht gerettet, Alexius. Niemand sollte so leben müssen. Nein. Nein! Wollte sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechte. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexios. Ihr habt ihn wirklich gemocht, oder? Er war einst ein Mann, der mir als Maßstab für alle anderen diente. Traurig, nicht wahr? Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathis erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen. Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Der Älteste. Ihr müsst euch beeilen, das hier ist übel. Wir halten die Tür. Wenn sie durchbrechen, seid ihr dran, macht die Nein, ich lasse nicht zu, dass ihr Selbstmord begeht. Seht uns an, wir sind bereits tot. Wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Ob schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Leite mich! Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Rührt ah! euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben! Ah! müsst ihr euch schon etwas besseres einfallen lassen ihr habt versagt alexius wie nachsichtig wird euer ältester wohl sein ihr habt gewonnen es gibt keinen grund diese farce weiter in die länge zu ziehen felix Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst... Wir alle sterben irgendwann. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Großverzauberin, wir würden uns mit euch gerne über euren Missbrauch unterhalten. Eure Majestäten. Als wir den Magiern Zuflucht gewährt haben, gaben wir ihnen nicht das Recht, unsere Untertanen aus ihren Häusern zu vertreiben. König Alistair, Königin Enora, ich versichere euch, wir hatten. Absicht. Angesichts eurer Taten reichen gute Absichten allein nicht länger aus. Ihr und eure Anhänger seid hier nicht länger erwünscht. Verlässt Ferelden, oder wir werden euch dazu zwingen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexius. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich schlage vor, Sie in die Pflicht zu nehmen. Sie haben gezeigt, was Sie anstellen, wenn man Ihnen zu viele Freiheiten lässt. Ich habe schon jede Menge Magier kennengelernt. Sie können loyale Freunde sein. Freunde, die falsche Entscheidungen treffen, aber dennoch sind sie loyal. Uns bleibt offensichtlich keine Wahl, als das anzunehmen, was auch anbietet. Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Darüber reden wir noch. Später. Dann hoffe ich, dass sich der Rest der Inquisition ebenfalls an euer Versprechen hält. Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Saedas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein. Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Das ist ein großzügiges Angebot. Und ich bezweifle, dass wir euch ein Besseres machen werden. Wir akzeptieren. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten. Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben. Nichts zu diskutieren. Es wird unter den Magiern Abscheulichkeit vorbereitet sein. Wenn wir unsere Bündniszusage zurücknehmen, lässt es die Inquisition im besten Falle unfähig und im schlimmsten Falle tyrannisch erscheinen. Was habt ihr euch dabei gedacht, die Magier ohne Aufsicht von der Leine zu lassen? Lasst ihnen vorerst ihre Freiheit. Wenn sich herausstellt, dass sie damit nicht umgehen können, habt ihr einen Grund, ihnen Beschränkungen aufzuerlegen. Und wie viele Leben wird es kosten, wenn sie versagen? Nun, da der Schleier zerrissen ist, ist die Gefahr der Besessenheit... Ihr wart doch dort, Sucherin! Warum seid ihr nicht eingeschritten? Mag sein, dass ich diese Entscheidung nicht gänzlich gutheiße, aber ich unterstütze sie. Sinn und Zweck der Mission des Herolds war es, uns die Hilfe der Magier zu sichern. Und dieses Ziel wurde erreicht. Das spricht die Stimme des Pragmatismus. Zu schade, ich hatte langsam die Fallen an euren endlosen Diskussionen gefunden. Wir müssen die Bresche schließen. Das ist das Einzige, was zählt. Ich habe einen Vorgeschmack auf das erhalten, was geschieht, wenn wir scheitern sorgen wir dafür dass es nicht dazu kommt wir werden nicht scheitern wir sollten den Ding, die ihr in dieser dunklen zukunft gesehen habt auf den grund gehen kaiserin Selene wird ermordet es gibt eine dämonenarmee das klingt nach etwas das ein kult aus tewinter tun würde Orlé fällt das reich steigt auf und überall herrscht chaos eine schlacht nach der anderen es wird zeit brauchen unsere truppen und die magier zu organisieren Besprechen wir das im Ratsraum. Warum schließt ihr euch uns nicht an? Ohne euer Mal ist alles andere ohnehin bedeutungslos. Ich danke euch. Es wäre mir eine Ehre, euch bei der Ausarbeitung eines Plans behilflich zu sein. Trefft euch dort mit uns, sobald ihr bereit seid. Ich werde den Kriegsrat schwänzen, aber wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir diese Bresche gern aus der Nähe ansehen. Heißt das, ihr bleibt hier? Oh hatte ich das nicht erwähnt der süden ist so zauberhaft und urig. ich genieße es hier zu sein es gibt niemanden mit dem ich lieber in der zeit stranden würde egal ob in der zukunft oder der gegenwart eine ausgezeichnete wahl lasst uns dennoch versuchen in nächster zeit nicht wieder irgendwo zu stranden ja ich beginne mit den vorbereitungen für den marsch auf den gipfel so der Erbauer will, werden die Magier genügen, um uns den Sieg zu schenken.